So. Jetzt bin ich soweit. Udo. Ja, Maro Zero ist ja ein Verein. Mhm. Und in Deutschland ist ja das irgendwie, da kann man dann Spenden so Aber ist es. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Also letztendlich ähm, kann man als Verein Sachspenden und Geldspenden annehmen. Also Privatpersonen können spenden, Unternehmen können spenden, ist ganz egal. Unternehmen können das von der Steuer absetzen, also kriegen das eins zu eins vom Finanzamt wieder. Das ist halt der große Vorteil bei einem gemeinnützigen Verein. Ähm, ja, und unser Plan ist halt, ähm, uns zu finanzieren durch Sponsoring und durch Spenden. Wir ja, haben momentan bei BetterPlace ein, äh, ein Spendenprojekt entwickelt. Da kann man unsere Interviews unterstützen mit Geldspenden. Äh, man spendet dafür, dass wir halt Benzingeld und Unterkunftskosten halt äh, nicht selbst finanzieren müssen. Ja, das ist der eine Punkt. Da sind wir jetzt auch schon bei 2% Finanzierung. Also, äh, yeah. <lacht> genau, und dann... Ähm, wollen wir halt Sponsoring äh, machen, wir schon erwähnt. Und dafür werden wir halt manchen Unternehmen auf den Sack gehen lassen. Äh, nicht auf den Sack gehen. Und zwar werden wir die ansprechen und ähm, mal gucken, ob sich da was entwickelt. Was bietest du dem Unternehmen dann dafür? Hauptsächlich Werbung. Und ähm, Werbung auf meiner Internetseite, Werbung auf YouTube, Product Placement ist das Stichwort dort. Ähm, ich würde ihm auch anbieten, irgendwie einen Werbefilm für ihn zu drehen oder irgendwelches Marketingtechnisches Zeug für ihn zu machen. Ja, das ist eigentlich das, was ich anbieten kann. Wie ist die Reichweite gerade? Du machst schon in der Woche deine, deine also, Videos ungefähr? Ähm, wenn ich ein Video hochlade, dann habe ich innerhalb von zwei Tagen ungefähr 100 Klicks. Okay. Das ist das Minimum. Mhm. Unser bestes Video hat 5000 Klicks. Wir haben ähm, fast 500 Abonnenten, über 1000 Liker auf ähm, Facebook. Und wie lange seid ihr dabei? Professionell erst seit einem Jahr. Das ist real one ja, also wir machen das zwar halt schon ein bisschen länger, aber das war nie so professionell. und Wir haben nie so viel Zeit investiert wie jetzt, weil jetzt ähm, kann man das wirklich wie mit einem richtigen Beruf also, ähm, vergleichen. Das ist mehr als so 40 Stunden Woche. Auch wenn wir jetzt hier gerade wunderschöne Bilder in Wien einfangen, äh, Das ist ja Arbeit. Genau, das ist Arbeit. Auch wenn es meistens so aussieht, als ob wir uns entspannen. <lacht> aber äh, man muss ja doch kreativ sein und äh, schauen, dass man seinen Zuschauern was bietet. Und äh, wie viele Videos pro Woche gibt es? Äh, momentan eins pro Woche. Wir wollen uns aber steigern, dass wir zwei schaffen. Aber da wir noch so viel drum herum zu tun haben, unsere Vereinsarbeit, wir gehen halt viel auf Messen, um uns zu zeigen, etc. ist es manchmal ein bisschen schwierig. Was für Formate es? Äh, Formate haben wir unser erfolgreiches Interviewformat. Ähm, da interviewen wir halt Menschen mit Behinderung, direkt bei ihnen vor Ort. Weil es ja mal schwierig ist, Menschen mit Behinderung halt zu sich einzuladen. Zwecks der Barrierefreiheit, der Mobilität, etc. Dann machen wir einen Videoblog über mich indem ich zeige oder auch mit meinen ähm ja denn dann machen wir einen äh, Videoblog über mich in dem ich zeige was alles möglich ist als Mensch mit Behinderung und in dem Zusammenhang besuche ich auch halt dich, ne, Marbara TV. Ähm, das ist halt immer ganz cool, wenn man sich da verknüpfen kann. Und unser drittes Format äh, sind äh, News. Wir sprechen einfach über Nachrichten und um das Thema Behinderung, was gerade so in den Medien aktuell ist. Und da gebe ich dann so meinen Senf dazu und dass äh, meine Community darüber diskutieren. Und, ähm, und unser viertes Format, das verrate ich noch nicht, aber das wird so eine Art Comedy-Format. Also das wird ganz lustig, aber da muss ich noch ein bisschen kreativ sein, um dass ich das dann auch veröffentliche. Aber wir haben schon richtig coole Ideen und es wird, es wird, es wird. Was sind die Lieblings-Youtuber die ihr welche? Außer Marbacher TV. Genau, außer Marbacher TV gibt es da nicht mehr viele. Bin ich ganz ehrlich. Na, wirklich? Kannst du noch andere YouTuber zu denen sagen? Also ich kenne bei Behindert barrierefrei, die sind in Deutschland auch ein Verein. Die stellen hauptsächlich Ich will auf, Messen und so. Oder zeigen mal ein bisschen aus. Wenn sie in Urlaub fahren. Aber hauptsächlich halt Höchstmittel. Dann haben wir so behindert. Die waren ganz cool, die haben aber leider aufgehört. Ja, und dann hatten wir ja den Bernie. Aber den gibt es ja leider auch nicht mehr. Mhm. Äh, und ansonsten... Ach, die gute Isoke! Die habe ich ganz vergessen. Ähm, ja, von der bin ich wirklich Fan. Weil die hat... Die ist irgendwie voll niedlich. Kann ich nur empfehlen. Absolut. Ah, und jetzt natürlich das Wichtigste überhaupt, wenn man mit YouTube spricht, <lacht> Tipps für andere YouTuber, oder Leute, wie YouTube zeigen möchten. Und jetzt bleiben wir einfach beim Thema, was empfiehlst du behinderten Menschen, die sich überlegen, an YouTube kreis zu machen? Ähm, seid so wie ihr, also bleibt so wie ihr seid, Zumindest authentisch zu sein. Hat das überhaupt geben. Also versucht authentisch zu sein, das ist ganz wichtig. Ähm, und ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben. Also, YouTube ist keine Geschichte, wo ihr ein Video macht und dann Erfolg habt. Das ist wirklich harte Arbeit und, ähm, ihr müsst einfach dranbleiben und davon überzeugt sein, was ihr tut. Das Wie ist es technisch betrachtet? Ist es schwierig, damit anzufangen? Ja. Kostet das viel Geld? Ähm, ach so. Also schwierig ist es nur in der Hinsicht, äh, wenn man halt allein unterwegs ist, dann muss man schauen, dass man das irgendwie handelt mit der Kamera, dass man sich halt auch gut positioniert, denn äh, Qualität ist auf YouTube auch wichtig, also guter Ton, gutes Licht, und einfach eine gute Kamera, ähm, teuer, ja man braucht halt eine gute Kamera und muss vielleicht so 200 bis 500 Euro investieren, aber wenn man dann eine gute Kamera hat, dann reicht das eigentlich fast schon aus. Aber mit so einem iPhone 6 oder so kommt es eigentlich auch klar, oder? Ja. Das ist jetzt von der Bildqualität, glaube ich. Nice. Also die iPhones und die neuen Smartphones. Das ja, 4 ja, ja, ich denke schon, das würde passen. Für den Start meine ich. Hm? Zum Beginn, denke ich, ist das. Ja, äh, da hast du schon vollkommen recht. Da habe ich vielleicht schon wieder ein bisschen übertrieben, weil ich habe gleich mit so einer teuren Kamera angefangen. Was mir jetzt Tipps Tipps für Leute, die zu Hause sitzen und so Zeit haben wie du und ich, und überlegen, was zu machen, aber keine Kohle haben. Ja, dann... Und das heißt die, wie kann ich einsteigen? Ja, na dann natürlich äh, mit Melden, ne? Das würde vollkommen ausreichen. Ja. Was war euer Schnittprogramm? Oder was ist äh, und das Schnittprogramm? Unser Schnittprogramm ist, äh, das nennt heißt sich oder Corel Ja, das ist doch... Schon. das was? Das kostet äh, 50 bis 70 Euro, einmalig, okay. und damit könnt ihr dann echt schicke Animationen machen. Das ist Windows, oder? Ja. Gibt es das für Mac auch? Das weiß ich nicht. Okay. Ich bin kein Fan von Mac. Da kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. Alles klar. Wie cool? Ja. So sieht aus. Danke für den Insights. Ja, kein Problem. Gerne, gerne. <lacht> und immer schön YouTube schauen.